Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute werde ich gucken, was ich mir so alles erlauben kann mit zwei Security-Leuten. Viel Spaß dabei, Leute. Äh, ich habe diesen Platz jetzt gekauft und hier sind leider Kostüme verboten. Deswegen müssen die jetzt leider meinen Platz verlassen oder das Kostüm ausziehen. Was? Keine Kostüme. Warum? Das ist meine Regel. Ich habe sie gekauft. gekauft. Was gekauft? Hier den Platz. Diese Platz? Ja, ja, habe ich. Deine. Ja, ist meins. Security wird bitte kommen. Hier ähm, haben wir ein Kostüm. Und das ist hier leider oh. nicht erlaubt. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey, aufpassen. Okay. Kennt, ihr, kennt ihr sie? Ist sie hier öfters? Ich habe sie hier noch nie gesehen. Was ist das Problem? Big, big problem. This is no easy peasy lemons squeezy. No. Hey, Police, no. Jail. Warum? Because Mickey Mouse. Because this is verboten. Disney, Disney Copyright. Copyright. Copyright. Disney. Viel Geld zahlen. Ja. Ja. An Disney. Strafgeld. Viel, viel, viel. Ganz viel Geld. <lacht> Wir müssen Puldi this <lacht> Entschuldigung. Hier darf nicht geraucht werden. Warum? Das ist hier mein Platz. Ich habe es gekauft. Soll ich Security rufen oder hört ihr auf zu rauchen? Security bitte. Die rauchen hier auf meinem Platz. Einfach auf den Boden schweißen. Einfach auf den Boden ausmachen, bitte. auftreten. Ja. Du auch. sagen, warum? Weil ich das so möchte. Ist das Alkohol? Ja, das ist Bier, ja. Ja, hier darf leider kein Alkohol getrunken werden. Hä? Ja, ja. Okay. okay. Ich hab grad gesagt, ihr darf nicht getrunken und dann trinken sie hier oder was? Muss ich Security rufen oder was? Aber Security bitte. Was soll das denn hier jetzt? Alkohol. Oh, oh, oh. Alkohol. Ganz schlecht, ganz schlecht, Freunde. Und gerade, ich habe gesagt, nicht erlaubt. Und er trinkt trotzdem. Genau von meiner Nase. Was machen wir jetzt? Aber was übrigens? machen wir jetzt? Ich hätte kein Problem. Dass es nee. Und nee, nee, nee. nee. Also, ja, also hätte, ich jetzt, hätte er gerade nicht genau vor meiner Nase das noch. Da Aber ich habe doch gerade gesagt, das ist Giorgio nicht rufen. erlaubt. Soll ich ich Giorgio rufen? Fertig. Ja, das geht doch gar nicht. Vor Volksbank hier. Wie kann man nur Donnerstag saufen? Sagt mir das mal. Das ist doch kein Saufen. Ist das dann, was du machst? Das ist ein Feierabendbierchen. Feierabendbier? Ja, die zweite hier, die hast du getrunken. Nee, nein. Davon 15, kommt, können Cent. Auch nicht, 15 Cent? Oder? Ja. Ach, dann sind es 30. Haut rein. From the underground A young nigga got it bad, I'm brown Können Sie sich einmal kurz aufhören mit dem Handy hier? Weil das stört die Elektronik in Saturn. Deswegen, Das, das Handy stört die Elektronik in Saturn, wenn Sie es hier benutzen Sie Security holen? Security einmal bitte Er hat sein Handy vor ähm, Saturn gerade habe Er hat mir nicht geglaubt, dass sich das Deswegen hat er es dann weiter benutzt, um mich zu ärgern noch Manchmal da, das ändert sich ja immer. Und manchmal werden. steht dann da, bitte keine Elektronik benutzen, weil das Sonst stört dann die Elektronik im Laden. Das ist jetzt ein kleines Problem. Das ist nämlich verboten. Ziemlich großes Problem sogar. Dann bitte Handy sagen. aus. Jetzt erklären Sie mir mal, warum Sie hier Ihr Handy benutzen, vor Saturn. Das strahlt doch aus und beschädigt die Fernseher innen drin, die Smart TVs. Da steht dick und fett ein Schild drin. Sieh, Kommen Sie mit! Genau nach vorne. Komm, komm, wir zeigen Sie. Ihnen. Saturn Elektro Bielefeld. Das geht nicht. Ja, aber das geht noch Bitte benutzen Sie Ihr Handy nicht. Da steht aber Saturn Elektro Bielefeld. Ja, ja das, das ist ganz verboten. Das ist versteckte Kamera. Wir machen so. nur einen Witz. Ja, ja, ja. Hier kannst du ihn wieder aufsetzen, ne? Wir machen <lacht> eine versteckte Kamera. Das ist kleiner wirklich, wirklich. <lacht> so, das Ist es okay, okay, wenn wir das für YouTube benutzen oder sollen wir euch verpixeln? Völlig okay. Ich glaube, wir kriegen hier für echt wieder mal so 7000 Likes. 8000, oder? Und was? 7000? 7.000? 8.000. 8000. 7.500 Jungs. Okay. 7.500 Likes, Leute. Ja. Teilt es mit eurem Freunden auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr wollt, schaut auf jeden Fall bei BrandyTV vorbei. Er hat auch ein krasses Video gedreht und bei hat Er hat auch ein krasses Video gedreht, Leute. Haut rein, macht es gut und zerfickt einfach den Like-Button. Teilt es mit euren Freunden. Ciao. Was ist das <lacht> das die Bilder von mir. Und kommt nie wieder hier hin! Es reicht so langsam mit euch hier!